Liebe Studierende, in diesem Video behandeln wir das wissenschaftliche Präsentieren mit Hilfe von PowerPoint. Und Dabei geht es sowohl um Vorträge als auch um Poster, wobei wir im ersten Teil eben auf besagte Vorträge eingehen wollen, welche Fallstricke bei der Erstellung von Folien mit PowerPoint lauern und dann werden Sie eine kleine praktische Übung machen können. Im zweiten Teil geht es um die Erstellung von Postern. Wie können Sie den Lesefluss sicherstellen und welche Eyecatcher sollten Sie vielleicht auf die Poster bringen? Sowohl für den Vortrag als auch für die Posterpräsentation sollten Sie sich an folgende Gliederung halten. Sie beginnen immer mit der Einleitung. Also warum haben Sie das Thema bearbeitet? Warum ist die Forschung zu diesem Thema wichtig? Danach folgt der Material- und Methodenteil, in dem Sie aufzeigen, welche konkreten Schritte Sie gegangen sind, mit welchem Equipment und so weiter. Im Teil Ergebnisse stellen Sie dann die konkreten Zahlenwerte, Diagramme und so weiter dar, die Ihre Ergebnisse eben zusammenfassen. Und diese diskutieren Sie im letzten Teil. Hier sollte, wenn möglich, auch eine Take-Home-Message für den Zuhörenden formuliert werden, damit diese eben aus Ihrer Präsentation auch selbst etwas mitnehmen können. Im fünften Punkt sollten Sie dann noch Ihre Kontaktdaten unterbringen, also eine Möglichkeit schaffen, dass die Zuhörenden oder die Betrachtenden zu Ihnen Kontakt aufnehmen und sich weiter über das Thema unterhalten. Und der sechste Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist das Literaturverzeichnis, in dem Sie alle Quellen benennen, die Sie für die jeweilige Präsentation verwendet haben. Für die Formatierung Ihrer Folien macht Ihnen eventuell das Corporate Design der jeweiligen Einrichtung bereits Vorgaben. Ich habe Ihnen auch die Links zum Corporate Design der medizinischen Fakultät im Moodle mit hinterlegt. Generell sollten Sie versuchen, möglichst einfache Schriftarten zu verwenden, die möglichst klar zu lesen sind. Wir empfehlen hier Arial, Verdana oder Tahoma. Der Haupttitel ist der Titel auf der ersten Folie, der besonders groß geschrieben sein sollte, in etwa einem, äh, einer Schriftgröße von 28. Der Unterschied auf dieser Folie sollte dann deutlich kleiner sein, aber immer noch lesbar, zum Beispiel mit Schriftgröße 18. Auf jeder Folie ist die Schrift dann mit Schriftgröße 20 äh, schon ein ganz guter Wert. Dann kann man sicherstellen, dass die Zuhörenden im Auditorium auch alle Folien gut lesen können. Da kann man dann unterscheiden zwischen fettgedruckt und normal, um eben bestimmte Akzente zu setzen. Wie in jeder wissenschaftlichen Arbeit, müssen Sie auch in einem Vortrag Bilder mit Bildunterschriften versehen. Damit die Texte dort aber nicht vom Text auf der Folie sonst ablenken, sollten Sie diese eher kleiner gestalten, also wie hier zum Beispiel in Schriftgröße 12, mit einem Grauanteil, also wahrscheinlich eher 50% schwarz. Auf dieser Folie habe ich Ihnen einige didaktische Tipps zur Erstellung von Vortragsfolien zusammengefasst. Achten Sie zunächst immer darauf, dass Text und Bild zusammenpassen. Und damit meine ich sowohl den Text, den Sie sprechen, als auch den, den Sie auf die Folie schreiben. Sie können damit rechnen, dass Sie pro Folie im Vortrag circa eine Minute benötigen. Das heißt, für einen Vortrag, der 15 Minuten dauern soll, sollten Sie in der Regel circa 15 Folien vorbereiten. Auf jeder Folie sollte ein Hauptgedanke zum Ausdruck kommen. Wenn Sie zu viele Gedanken auf eine Folie packen, driften die Zuhörenden ab und Sie verlieren sie während Ihres Vortrages. In einem Folientitel sollten maximal fünf Wörter stehen, sonst ist der Titel zu lang. Und pro Folie sollten nicht mehr als sieben Punkte aufgelistet werden. In dem Fall sind wir hier also schon am Maximum des Folieninhaltes. Außerdem sollten pro Zeile nicht mehr als sieben Wörter stehen. Achten Sie im ganzen Vortrag darauf, dass die Folien einheitlich gestaltet sind, also Schriftgrößen, Schriftarten und Farben über den gesamten Vortrag konstant bleiben. Auf dieser Folie sind einige Rechtschreibfehler und Abkürzungsfehler dargestellt. Das sind Fehler, die schnell passieren, während Sie Folien gestalten. Und das können Sie vermeiden, indem Sie Ihre Vortragsfolien nochmal ausdrucken. Denn tatsächlich findet man Rechtschreibfehler und solche Abkürzungsfehler, wie wir hier auf der Folie sehen, am Computer eher schlecht. Wenn Sie die aber ausgedruckt vor sich liegen haben, können Sie hier nochmal sehr gut redigieren. Das nächste Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist eher ein grafisches Beispiel. Auf diesem Röntgenbild können Sie die Strukturen vielleicht einigermaßen erkennen, aber der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß geht Ihnen ein bisschen verloren. Das Corporate Design der medizinischen Fakultät sieht vor, dass man weiße Folien verwendet, aber wenn man Röntgenbilder zeigen will, ist es häufig hilfreich, einen schwarzen Hintergrund zu verwenden. Und das dürfen Sie auch. Für einzelne Folien ist es gestattet, dass Sie den Hintergrund auf schwarz stellen und nicht das Corporate Design verwenden, um so einfach den Kontrast zu erhöhen. Und nun sind Sie an der Reihe. Erstellen Sie eine PowerPoint-Präsentation mit verschiedenen Folien im Corporate Design der Medizinischen Fakultät, Erstellen Sie Überschriften und Teilüberschriften, fügen Sie Bilder und Textbausteine ein und am Ende Ihre Kontaktdaten. Probieren Sie einfach aus, wie das funktioniert, mit den Masterfolien zu arbeiten und das Corporate Design der medizinischen Fakultät umzusetzen. Wie bereits gesagt, unterscheiden sich die Inhalte von Postern und Vorträgen nicht wesentlich. Auch hier benötigen Sie einen möglichst griffigen Titel. Und dann schreiben Sie selbstverständlich jeden einzelnen Autor, jede einzelne Autorin auf das Poster. Danach folgt die Einleitung mit Problemstellung und Ziel der Forschung, sowie die Methoden und Materialien. Auch hier stellen Sie die Ergebnisse vor und diskutieren diese. Sie ziehen Schlussfolgerungen und formulieren Take-Home-Messages. Im letzten Teil müssen auch auf dem Poster die Quellen angegeben werden, sowie die Geldgeber, das ist für die natürlich besonders wichtig, und ihre Kontaktdaten. Auf dieser Folie sehen Sie zwei Möglichkeiten, Poster zu gestalten, einmal in Zeilen und einmal in Spaltenform. Auf der linken Seite ist die Spaltenform dargestellt, das heißt, Sie lesen von oben nach unten in einer Spalte und springen dann in die nächste Spalte wieder von oben nach unten. Auf der rechten Seite ist das Gegenteil dargestellt, nämlich die Zeilenform. Hier lesen Sie waagerecht erst einen Block und springen dann wie im Buch eine Zeile darunter und lesen dort die nächste. Je nachdem welches Format Ihre Abbildung und Tabellen haben, ist die eine oder die andere Form für Sie besser geeignet. Darüber hinaus können Sie natürlich auch nach Ihrem eigenen Geschmack vorgehen. Auch für Posterpräsentationen gibt es einige Gestaltungsvorgaben. Natürlich gibt es auch hier ein Corporate Design der medizinischen Fakultät, in dem die wesentlichen Größen schon voreingestellt sind. Aber hier auf der Folie ist eben auch noch zusammengefasst, welche ähm, Größen, geeignet sind für Ihre Präsentation, was gut lesbar ist. Und daran können Sie sich auch gut orientieren. Auch an der Erstellung eines Posters können Sie sich jetzt selbst probieren. Ich habe Ihnen im Moodle die drei Vorlagen des Corporate Designs für Poster der Medizinischen Fakultät hochgeladen. Die unterscheiden sich in kleinen Aspekten und Sie werden sehen, was für Sie besser funktioniert oder eben weniger funktioniert. Und auch hier sollten Sie probieren, einen Titel einzufügen, die AutorInnen auf dem Poster einzufügen, sowie kleine Text- und Bildbausteine. Ganz unten natürlich nicht zu vergessen die Quellenangaben. Sie haben es ja nun selbst probiert, einen Poster zu erstellen und Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass manches mehr oder weniger gut funktioniert. Auf dieser Folie noch ein paar kleine Tipps zur Erstellung eines Posters. Versuchen Sie, einen Eyecatcher auf Ihr Poster zu bringen, denn das Poster ist in der Regel auf einer Posterausstellung, auf einer sogenannten Poster-Session ausgestellt und dort gibt es häufig sehr, sehr viele Poster. Und Sie wollen natürlich erreichen, dass die äh, Menschen im Publikum zu Ihnen kommen und Ihnen Fragen stellen und das erreichen Sie auch über ein gutes Bild, eine gute Grafik auf Ihrem Poster. Außerdem sollten Sie auf jeden Fall, bevor Sie das Poster in A0, was das häufigste Format für ein Poster ist, ausdrucken, dieses bereits einmal auf A4 ausgedruckt haben. Das ist ja mit einem Drucker ganz normal möglich. Und so können Sie bereits sehen, wie gut das Poster funktioniert, können auch hier wieder Rechtschreibfehler korrigieren und vor allem alles, was auf dem A4-Blatt gut lesbar ist, ist dann auch von weiter weg auf dem A0-Poster gut lesbar. Verwenden Sie auf jeden Fall Bilder, die mindestens 300 dpi Auflösung haben für Ihre Grafiken, Tabellen, für Fotos und so weiter. Wenn Sie zu einer Poster Session gehen, sollten Sie dann auf jeden Fall noch einige Ausdrucke Ihres Posters mitnehmen und den Zuhörenden, die Fragen gestellt haben, auch mit an die Hand geben, damit diese etwas zu mit nach Hause nehmen haben. Wenn sie haben, können sie natürlich auch ihre Visitenkarte mit austeilen. Und so sind ihre Kontaktdaten sowohl auf dem Poster als auch gegebenenfalls auf der Visitenkarte für die Teilnehmenden der Poster-Session auch später verfügbar. Auch ich möchte Ihnen natürlich für die Aufmerksamkeit danken. Und nun sehen Sie auch ein Beispiel, wie man die Kontaktdaten auf ein Poster bringen kann. Ich habe hier einen QR-Code verwendet. Das können Sie natürlich auch machen. Aber selbstverständlich können Sie auch einfach mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer arbeiten. Und wenn Sie wollen, können Sie den Zuhörenden für die Aufmerksamkeit eben auch schriftlich danken.